Hallo zusammen, hallo Freunde, ich möchte heute mal was mit der Folientechnik ausprobieren, das haben ja schon viele vor mir gemacht, mir gefällt es eigentlich, diese Effekte, was da rauskommen, und möchte ich für euch auch mal machen, ja, ich hoffe euch gefällt ihr seid dabei, und dann, bis gleich. Ich habe hier noch Restfarben übrig, die möchte ich jetzt mit diesem Bild verwerten. Also weiß, schwarz, violett, gelb und dieses Türkis. Wie gesagt, ich habe hier eine Folie, die habe ich einfach vom Bilderrahmen genommen. Ihr könnt natürlich auch so eine Malerfolie nehmen, die ist wahrscheinlich noch besser, etwas dünner. Aber in der Regel habt ihr das ja dabei. Bevor es fortschmeißt könnt ihr das auch mal verwenden hier. Und darum nehme ich das. Okay, so wie ich es gesehen habe, machen die das immer in so Schneckenform nach außen. Ja, eine Blume ist ja nie ganz rund, sage ich immer mal, darum mache ich es ein bisschen anders, ein bisschen wellenförmig. Wir probieren es einfach mal. Okay, ich überlege gerade, ob ich noch ein bisschen Weiß drunter mache, zumindest in der Mitte. Als runder Fleck. Ein bisschen flacher laufen lassen, damit es nicht so viel Farbe ist. auseinander dehnen. So, jetzt schau ich mal, die haben das ja immer mit so dünnen Spritzen gemacht. Ich lasse es einfach mal so laufen. Also wie gesagt, ich mache es nicht ganz rund, Außen mache auch noch, auch wenn da kein Weiß ist, aber ich verwerte jetzt einfach meine Restfarben, dann sind die weg, so, was nehme ich jetzt, erst das Kies kommt, So, das Violett. Das kann ja alles ein bisschen überlappen. Das ist denke ich mal gar nicht so das Problem. Ja, jetzt geht mir die Farbe aus. Naja. So, schwarz passt jetzt eigentlich gar nicht dazu, denke ich mal. Aber... Why not? Warum nicht? Gibt vielleicht auch trotzdem einen schönen Effekt. So, jetzt machen wir vielleicht trotzdem noch ein bisschen weiß, weil weiß habe ich auch noch etwas da, damit das Schwarz auch nicht so arg kommt, denke ich mal. Sonst drückt das Schwarz wieder zu arg. Und mache jetzt hier praktisch auch noch. Die Kanten ein bisschen mit Weiß zu, dann ist mein Weiß auch Babella, also leer. Okidoki. So, auf die Kanten kommt sie jetzt gar nicht drauf an, nur die Ecken, dass die so weit zu sind. Okay, jetzt kommt das Experiment. Also jetzt zur Knete reicht noch. Wie gesagt, mit weicherer Folie geht es etwas besser. Reicht das jetzt auch noch ein bisschen nach außen. Da habe ich auch Wellen drin. Und jetzt schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ich habe es noch nicht gemacht. Surprise, Surprise. Überraschung. So wie ich gesehen habe, zieht ihr das immer von außen nach innen. Dann probieren wir das jetzt auch mal. Flower uh, Power. Aber es gibt einen schönen 3D-Effekt finde ich. Crazy. cool also ich finde es gut natürlich viele luftblasen drin die werde ich jetzt ist ganz klar luftblasen durch die luft was ich drunter wo ich es reingedrückt habe das zieht es natürlich jetzt mit raus werde es jetzt aber kurz erhitzen dann bilden sich wahrscheinlich auch ein paar einzelne zellen durch die luftblasen und das ist vollkommen okay und das reicht auch so dann schauen hier dass bis zum rand die farbe wenigstens überall da ist ja aber das passt soweit wie gesagt die kanten sind mir jetzt bei diesem bild egal es geht auch nicht um die kanten sondern um das Bild obendrauf aber aus Gewohnheit macht man es halt trotzdem ein bisschen zu ne? hier sehe ich nichts naja cool okay jetzt mal kurz mal Okidoki, okay, okay. ja, richtig cool, finde ich. Vor allem, wie gesagt, ihr habt dann auch ein paar Zellen drin, allein durch die Luftblasen. Ich lasse es noch ein bisschen in die Mitte laufen. Ihr könnt es jetzt natürlich auch noch ein bisschen nach außen laufen lassen, da wo zum Beispiel keine Farbe ist. wo ihr praktisch mit der Folie die Farben weggezogen habt, das mache ich jetzt gerade, weil da unten, ja aber das ist mir fast zu viel, ich streiche das lieber, sonst läuft es zu arg, wobei natürlich je mehr es laufen lasst, umso mehr zieht sich es sich auseinander, aber es sieht cool aus, gibt einen coolen Effekt ja ich lasse es jetzt so und wie gesagt ihr habt ein paar Zellen drin allein durch die Luftblasen ich habe kein Silikon reingemacht cool also gut dann zeige ich euch gleich von Nahem <lacht> bis gleich so Freunde das hat es natürlich mit Blumen nichts zu tun, aber ich finde es gab trotzdem einen schönen Effekt. Dann schauen wir es mal von daheim an. Wäre ja auch zu so schön, wenn alles beim ersten Mal richtig klappen würde. aber ich finde es hat so einen 3d effekt und kommt eigentlich richtig cool und die kleinen luftbläschen also die kleinen zellen zwischendurch passt auch gefällt ich hoffe euch auch seht ihr da ist wieder keine farbe oder so gut wie keine farbe und durch dieses tupfen versau ich es jetzt natürlich wieder <lacht> okay also gut dann war es das schon wieder von mir ich hoffe euch hat es gefallen euch hat es was gebracht und dann wünsche ich euch was bis zum nächsten mal tschüss bye